Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir Bianca besiegt, doch sie möchte uns nicht ihren Orden geben. Oh, oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Weint sie immer noch? Was? Was willst du? Einen Orden? Oh, stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Und so einfach kann es laufen. Und äh, nicht wundern, ich habe jetzt schon am Anfang der Folge äh, den Orden links reingepackt. Ich hoffe, das stört nicht, dass ich die 30 Sekunden vorher schon reingetan habe. Mit Hilfe des Basisordens können deine Pokémon star starke Stärke Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Index In deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. TM45, ich weiß jetzt nicht, welche das ist, aber weiß ich eh nie. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Gott, halt die Klappe. Oh Gott. Oh Gott. Bitte halt die Klappe. So, und da ich letzte Folge vergessen habe einzublenden. Ähm, hey. Hier ist das Pipi. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier, das sind die Augen. Hier ist der Mund. Hier sind die, die Wangen. Hier ist der Arm, hier ist der Bein, hier ist das Bein. Das ist, man erkennt es, glaube ich, wenn ich hier so ein bisschen rumlaufe. Und wenn ihr äh, erkennt, das hier sind die Augen. Dass man das ja so ein bisschen erkennen kann. Also, wenn man es weiß, dann sieht man es. Finde ich. So. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es vergessen konnte einzublenden. Sorry. War ein bisschen, äh, ja, schuselig von mir, ne? Aber es ja doch auch egal. Wir ja, haben jetzt drei Orden! Und sind nun bereit für den vierten. Doch, das dauert ein wenig. Oh, stimmt. Da, oh, da war ja was. Da, da war ja was! Äh, da. Ach ja, wie ihr sehen könnt, ist es jetzt Nacht. Ähm, einfach so. Hat eigentlich keinen besonderen Grund. Ich wüsste nur einen Polizist, mit dem wir nur in der Nacht kämpfen können, aber die sind ja nicht so wichtig. So, aber bevor wir das machen, würde ich mir gerne ganz kurz hier reingehen in die Spielhalle. Die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Ich hatte der den Automaten kein Glück. Bei den Karten sieht es auch nicht anders aus. Ich war so zornig, dass ich meinen Münzkopf in den Untergrund geworfen habe. Ach stimmt, man muss erstmal im Untergrund den Münzkopf holen, damit man hier spielen kann. Ja, dann machen wir es mal Dann machen wir das halt ein andermal. Dann können wir halt ein andermal lucky fielen. Oh yeah. Let's go! Ey, weg hier! Warte, ich, ich kann in diesem Gebäude Fahrrad fahren? Cool. Äh, entschuldige, mein Freund. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31. Oh, 31 ist ganz am Anfang. Ah, ich weiß aber wen. Dieser eine fette Typ kurz vor Viola City, glaube ich. Nein, sorry, geht gerade nicht. Oh, dann geht das in Ordnung. Sorry, Bro. Ähm, müsste ich mir eigentlich merken. Werden wir aber noch machen. Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße. Er fängt an zu zappeln, wenn man ihn anspricht. Ich habe gehört, dass er rasend wurde als ihn jemand mit Wasser aus einer Schigikanne begossen hat. Okay. Ja, obwohl, ich könnte es eigentlich schon mal mitnehmen. Tatsächlich. Ich habe eh genug Platz in meiner Party. Gib ja. Das würdest du tun? Super! Vielen Dank! Mein Freund ist ein Pflegel. Er schläft die ganze Zeit. Du wirst ihn sofort erkennen. Merk hat dein Pokémon erhalten, das ist wichtig. Du darfst ihn lesen, aber verliere ihn nicht. Route 31! Stimmt, ein merkwürdiger Baum hat die Straße blockiert. Ich frage mich, ob die Straße jetzt frei ist. Ja, denn wenn wir mal auf die Karte schauen, wenn ich jetzt wüsste, wo die wäre. Ach so, Pokécom, sorry. Wenn wir mal auf die Karte schauen, dann sehen wir hier, dass wir einfach, dass wir ja full circle gehen. Wie geht denn das? Also oben nach unten drücken, so. ja, auf jeden Fall. Ist das hier ein äh, ein äh, Kreis? Ja, ist kein Kreis, aber es geht full circle, wie ich vorhin schon meinte Und laut laut der austag von den anderen steht hier ein merkwürdiger Baum oder so, irgendwas, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier durchkommen können und dann noch rechts. So, und wo sind wir hier? Route 35, alles klar. Okay. Äh, warte, wen habe ich denn gerade vorne? Ah, warte, warte, was? Habsi? Habitag namens Hapsi. Blumenbrief. Wie kann ich denn den Brief lesen? Ich würde den gerne lesen. Brief? Finster Höhle ist ein Pfad. <lacht> Harald. Äh, okay. <lacht> Äh, ja komm, Amphi kann vorne bleiben. Können wir jetzt eine Level noch aufholen. Die ja, du auch zur Pokémon Arena? Äh, da war ich schon? Ich glaube, ich kann man Leveln für die Leute, die äh, Bianca nicht kriegen. Weil die ist ja auf Level 20 mit, mit ihrem Mülltank, deshalb kann ich das halt schon verstehen wenn man da ein bisschen Probleme hat. Aber allgemein finde ich Bianca immer noch einfach in jedem Spiel, wo sie kämpft. die war für mich noch nie ein Problem. War ein bisschen peinlich in der letzten Folge, was da passiert ist, aber... Noch nicht. War auch ein bisschen lange in letzte Folge. Sorry dafür. Ich hoffe, dass es nicht wieder vorkommt, aber mal sehen. Ah, oh, ich habe verloren. Die Orden sind hübsch, deshalb sammle ich sie. Du sammelst sie auch nur weil die hübsch sind. Oh, hi Tom. Mike, guten Abend. Ich bin's, Tom. Hast du eine gute Zeit? Willst du kämpfen? Nein. Keine Lust. Büh, büh, büh. So. sagt darf jetzt auch mal wieder nach vorne. Und jetzt gibt's einen Doppelkampf. Oder? Naja. Obwohl nein, ich glaube, das ist ja kein Doppelkampf. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Gab sich genau solche zwei Typen auch in Kanto? Also Gen 1? Oh, und Sandern. Oh, oh, Sandern. Ja, doch, Flamesack ist richtig. Alles gut. Und warum setze ich früh zu keep ein? Weil es Damage macht. Okay. Ach, Sandwirbel. Ach, come on, Bro. Brenn. Ich finde Sandern sehr, sehr süß. Aber ich sterben. Bluh. Meryl. Oh oh. Ich glaube, Meryl wird jetzt schön gerostet. Oh, oh yeah. Ähm, im Remake hat man sogar in diesem Spiel einen Rivalen. Also einen zweiten Rivalen. Welcher Meryl tatsächlich als Hauptpokémon benutzt. Und man kämpft nie gegen den. Ach hättest du doch verloren! Du hast mich von meiner Freundin lächerlich gemacht. Selber Schuld. Mein Freund ist schwach. Er kann mich nicht beschützen. <lacht> ja, zumindest siehst du sein. Nina. Oh Pikachu. Voll süß ist Sprite. Aber warum wundert mich das nicht, dass sie ein Pikachu hat? Warum wundert mich das nicht? Warte, weibliches Pikachu und der Schweif ist immer noch von dem Männlichen? Ja, Gender Differences gab es erst ab Gen 4. Oh, Level Up! Juhu! Ich glaube noch... Ja, ein bisschen mehr als 10 Level, dann können wir uns entwickeln. Meine Güte, bist du stark! Ja, willst du mit mir kommen? Auf meine Pokémon kann ich mich eher verlassen als auf meinen Freund. Pokémon, meine Pokémon, ja, mein Pokémon. Du hast nur ein Einziges. Egal. Ich habe aus dem Radio Pokémon-Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Äh, what? Habe ich jetzt eigentlich irgendwie überhaupt nicht verstanden? Camper Ewald. Dann Dick da, Dick da, Dick weg, sage ich da ja. Bis dann und ciao. Na, wer hat die Anspielung erkannt? Ach, noch ein Dick da. Ich hab' gesagt, dick weg! Und zu bad. Ah, komm, da kann mal Amphi wieder ein bisschen was reisen. So, und dann. Ich teile aus! Die Musik aus dem Radio beeinflusst die Stimmung von wilden Pokémon! Ach stimmt, wir haben uns doch gleich das Radio angehört. Machen wir das mal. So, aber man muss hier nach oben und unten drücken, damit man hier den Sender, das Signal ein bisschen ändern kann. Prof Professor Eis Pokémon Tag mit Margit. Vulpix wurde gesehen auf Route 36. Vulpix, wie ausgeflippt, wie dreist. Traumato wurde gesehen auf Route 34. Dramato. Suchterregend, wie verrückt! Mozi. Ja, okay, komm, reicht. <lacht> Pokémon Musik! Programm! Ich bin's! DJ Ben! Es ist Donnerstag! Mach mit beim Pokémon-Marsch! Oh yeah! Die reicht. Glückskanal. Ja! Yeah! Wie geht es euch nun? Seid gut drauf oder was? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahl Show ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 27794. Ich wiederhole. Die Glückszahl ist 27794. Gewonnen? Kommt zum Radioturm. Yeah! Okay, komm, lass was. Der, der ist irre, der Typ. Und ganz nichts. Ich glaube, später schaltet man noch ein paar frei, oder? Ich hoffe. Du, du, du, du, du, du, du. Ja, komm. Lass das Fahrrad rein. reicht jetzt. hier auch cool du, du, du, du, du. Ich übe mich im Feuerspucken. Ah, wieder so ein Feuerspucker. Hat man schon länger nicht mehr. finde ich aber cool, die Dinger. Äh, die Leute Wolf mit seinem Magma. So, mein Freund. Feuer besiegt Feuer. Alter, warum ist er nur Level 11? Ich meine, klar, hier kann man schön leveln, wenn man... Äh, ...underlevelt ist für... Äh, ...Bianca, aber... ansonsten.. Ich kann euch aber sagen, dass... Ähm, ...die nächsten Arenaleiter alle... ...immer ein bisschen schwerer und schwerer werden. Aber insgesamt sind sie alle nicht wirklich schwer außer die letzten beiden da kann man schon ein bisschen Probleme haben gut beim vorletzten wahrscheinlich eher nicht weil man da wahrscheinlich das richtige Pokémon fahrt halt wenn nicht dann ist halt schwer aber ansonsten ist halt wirklich easy und ansonsten beim letzten da hast du so oder so eine Hard Time aber ist tatsächlich insgesamt ist vielleicht schon schwer aber nicht so schwer gut schwerster leiter in dem ganzen Spiel der letzte aber gut macht ja auch Sinn der letzte nein ich schweif ab oder ich rede über was worüber wir noch nicht gehen sollten denn das ist late Game Content und das ist ja gerade nicht relevant oh da ich aber viele gute Danke, Wolf. Aua, ich habe mir die Nasenspitze verbrannt. Aww. Der Pokémon Marsch im Radio lockt wilde Pokémon an. Oh. Siehe meine Virtuosität, mit der ich die Bälle jongliere. Ein Jongleur. Ja, ein Jongleur. Irisch. Na, was hatten denn der? Ein walter bei le level 2? Er hat ein... level 2? Äh, uh, okay. Okay? Ich hätte auch Ruckzuck-Kieber können. muss ich jetzt verstehen? <lacht> Diese keine Balken. Oh nein. Jetzt Level 12, dann Level 22, dann Level 32. Äh, ne, nur Level 6. Level 2, Level 6, nächstes Level 10. Und Dann Level... ...20, nein, jetzt eh nicht. Was ist das hier? Das ist wirklich Level 10. Ja, der nächste Level 14 oder so. Ja, komm, weg, weg, weg, weg. Und Level 14? Ja. Ich hier sogar Level ab? LOL! Nice! Puh, das war ein Ruck! Ich wollte dich mit meinem preisgekrönten Pokémon beeindrucken, aber bei deinem Können bleibt mir die Spucke weg. Ey, wollen wir Freunde sein? Nein. Oh, okay. Pech. der remix ist es ist, ist, ist hier ein remix von ähm, gen 1 trainer viel bei nacht lauernde gefahren aber ich bin keine gefahr ich glaube man kann so, so oft wie man will gegen die wächter kämpfen in der nacht wenn man auch nicht sicher ja vulkano wir haben wie gesagt wachhunde <lacht> so, <hör mal> ab. <lacht> ey ich wurde na passt schon <lacht> tot was hat er noch ja noch ein vulkano kommt <lacht> Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Mit, mit dem kann ich nicht kämpfen. Dem darf ich nichts machen. Das ist nicht mein Pokémon. Ey, Bro, bitte keine Erfahrungspunkte. Okay. Schwupps. Du weißt, dass die Nacht auf ihre Weise schön sein kann, aber übertreibe es nicht, okay? Okay. Was gibt's hier? Route 35. Ich hätte nicht gedacht. So hier rechts kommt man übrigens zu. Okay. Gibt einen trainer wusste ich gar nicht ich habe ich wollte eigentlich nur den baum zeigen den so schneller baum aber man kann mir ja Abkürzung machen aber man sollte sie nicht machen Ich weiß ob ich mich gleich zeigen Ich gehe überall hin wo es käfer pokémon gibt Ja hier gibt es käfer pokémon Ich sage gleich auch wo Der udo zeigt mir nämlich einen blutzug Süß Blutzug ist einfach süß. Ich finde, das Sprung ist underrated. Und Omo auch. Weil Omo ist echt gut. Ich verstehe, so kämpfst du also. Mit meinem Blutzug habe ich das Käferturnier im Nationalpark gewonnen. Und wir wollen Freunde sein. Hm. Ja, okay. Bam, bam, bam, bam. Drei Freunde. Ich fand ihn einfach sympathisch. Keine Ahnung. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Alles So, was gibt's es für wilde Pokémon? Ein Nidoran männlich. Oh. Wow. Extrem krass. Und was gibt es noch? Oh trauma so, ist tatsächlich ein gutes Pokémon. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Aber nehmen wir nicht ins Team. Willst du auch kämpfen? Lol. Welche Art von Pokéball benutzt du? Superbälle momentan? Wieso? Wieso interessiert dich das? Otto? Mach weiter eine Comedy und nerv mich nicht. <lacht> so, ich hab Hunger. Schönes Hähnchen. Hehe, <lacht> und Machst du etwa Volk nach? Das geht zu weit. Pfstsch. Mist nicht schnell genug. Manche Pokémon rennen sofort weg. Versuche sie mit Kurz Turbo Ball einzufangen. Sobald ich eine aprikoko weiß finde, bringe ich sie zu Kurz. Er macht dann daraus einen Maß. Maßgefertigten Pokéball. Stimmt, können wir eigentlich auch schon abholen, aber machen wir nicht. Und das ist echt dumm gemacht. Hier ist einfach eine Wand, das ist ein schmaler Gang. Sieht zum so aus. TM04. Leider steht da steht halt nie, welche TM das ist, deshalb muss man immer selber nachschauen. Die TM04 beinhaltet Walzer, gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen. Stimmt, weil ach stimmt, Flame, da kann ja Walzer lernen. Bin ich das? Eigentlich schon. Will ich das wirklich? Ich überlege es mir nochmal. Aber das wäre was. Würde ich jetzt erstmal nicht nein zu sagen. Sonst gibt es hier nichts. Wow. Warum ist hier überhaupt ein Zaun, wenn hier nichts ist? Ach, naja, egal. schnell hier durch, bitte, bitte. Ich, ich wollte gerade sagen, warum kein Pokémon. So, aber das wollen wir natürlich weg. Das wollen wir nicht sehen. So, und ich kann euch sagen, in der nächsten Folge wird es sehr interessant. Denn in der nächsten Folge machen wir beim Käfer-Turnier mit. keine Spoiler. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Ich kann da ganz kurz nochmal schon mal reingehen. Typ wird das gleich auch sagen, oder? Heute ist Donnerstag. Das heißt, heute findet das Game in die Stadt. Ja, yep, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Werde mich endlich nochmal? Ja, okay, wir mich nochmal. Gut, verkackt. Ne, habe ich nicht. Gut. Das käfer findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Du erhältst nicht nur einen Preis, allein für die Teilnahme, sondern auch ein Käfer-Pokémon, das du dort fängst. Leute, seid gespannt auf die nächste Folge. Haut rein und bye-bye.